Hi, ich bin Pete Strobo, Trainer der Jobsters Gießen 46ers und das ist Guillermo, unser Athletic-Coach. Er ist sehr gut und bereit für euch, dass wir ein gemeinsames Training machen. Habt ihr Lust? ihr einfach den Jobsters account folgen, diesen Post liken und schreibt einfach in den Kommentaren, warum ihr so ein Training braucht. Te